Straße in Wolfsburg. Die Stadt der Volkswagen. Der Käfer, die jeder kennt. Sao Paulo, Brasilien. Die Rua Augusta in Sao Paulo. Hier werden auch Volkswagen hergestellt. Die brasilianischen Volkswagen, die Fuscas, beherrschen noch mehr das Verkehrsbild, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Die Belegschaft der VW-Werke in Deutschland produziert mehr Autos als jedes andere Werk in Europa. Die VW-Werke in Sao Paulo produzieren mehr Autos als alle anderen Werke in ganz Südamerika. Montage am Tierverband in São Paulo. Manuel Silveira arbeitet hier als Springer, das heißt, er muss überall dort einspringen, wo gerade ein Kollege fehlt. Endmontage in Wolfsburg. Reinhard Ludewig. Er macht dasselbe wie sein Kollege in Sao Paulo. Reinhard Ludewig ist verheiratet, hat zwei Kinder und verdient je nach Beschäftigungslage zwischen 1200 und 1600 Mark im Monat. 30 Jahre geworden dieses Jahr und äh, arbeite jetzt schon seit 16 Jahren in dem Werk, im VW-Werk in Wolfsburg und äh, fühle mich einigermaßen auch gesund, dass ich einigermaßen auch noch ein paar Jahre länger arbeiten könnte. Reinhard Ludewig zu seiner Arbeit, Ich vier jetzt arbeiten aus, die, muss mal sagen, Halb nach Reparatur, halt Reparatur im Ganzen, äh, was so am Band anläuft und äh, muss auch einmal oder zweimal am Tag Leute ablösen, die entweder zum Sanitat, äh, Sanitäter müssen oder irgendwo anders sind. Ne? An wie vielen solcher Käfer hat Reinhard Ludewig mitgearbeitet? 1958, wo ich dazugehe, schätze ich so an anderthalb Millionen Fahrzeuge, die dann mit auf die Rechnung kommen, wo ich die Hand angelegt habe. 1958 im Juni bin ich hier nach Westdeutschland gekommen, als Spätaussiedler, und habe dann Gleich drei Tage später, ganz kurzfristig, in der Arbeit im äh, VW gekommen. Wie hat es damals angefangen? Das war Anfangslohn und äh, ungefähr Vierteljahr nur Zeitlohn. Der Warz war zwar minimal und äh, ich hatte so angefangen mit Mark 18 bis 1,80 Mark. Und das hat sie dann nach einem Vierteljahr bis einem Jahr bis zum Akkord gesteigert. Ich wurde gefragt, ob ich am Band möchte arbeiten, am Fingerfertigkeiten hätte. Da habe ich zugesagt. Dann haben sie mich an, äh, ans Fertigband, an der Endmontage geholt. 16 Jahre arbeitet Reinhard Ludewig als Springer. Was meint ihr zu seiner beruflichen Verbesserung? Das wäre möglich, wenn ich äh, mich mit meiner Meisterschaft und den Vorgesetzten gut verstehe, vor allen Dingen. Und eben, dass ich zeige, dass ich willig bin, auch äh, meine schwere Arbeit zu machen. Und zur Sicherheit des Arbeitsplatzes? Ja, die Sicherheit, den Arbeits, äh, Arbeitsplatz zu behalten, den wird wohl keiner haben. Also. Wenn es großartig äh, sollte Entlassungen geben, dann wird es beim ganzen Bundesgebiet knapp aussehen, dann, mit Arbeitsplätzen. Ja, da müsste man Arbeit annehmen, die de zu der Zeit offen stehen, ist egal was für eine. Und man muss sie eben dann durchschlagen, wie es früher schon mal gewesen ist. Manuel Silveira fährt eine Stunde bis zu seiner Schicht im VW-Werk. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Wie die meisten seiner Kollegen kam er als ungelernter Arbeiter in die 10 Millionen Stadt. Nach sechs Jahren verdient er zwischen 1500 und 1700 Cruceros. Das sind im Durchschnitt monatlich circa 450 deutsche Marken. Galei, passa na pelada. Er ist der Einzige in der Familie, der verdient. Doch mehrere Verwandte sind auch noch von ihm abhängig. Die Beschäftigungslage in Sao Paulo ist schlecht. Manuel Silveira sagt, er wird keine andere Firma finden, wo er so viel verdienen kann. Sollte er gehen müssen, so glaubt er, keine gleichwertige Arbeit mehr zu finden. Fürchtet ihr um seinen Arbeitsplatz? So wie es jetzt aussieht, ja. Ich habe Angst, es ist sehr schwer eine neue Arbeit zu finden. Deshalb habe ich Angst. Hat er die Möglichkeit, sich beruflich zu verbessern? Aus zeitlichen Gründen, so sagt Manuel Silveira, kann er die vom Werk angebotenen Fortbildungskurse nicht besuchen. Mit Überstunden dauert seine Schicht oft über zwölf Stunden. Am Sonntag? dia ja. Das ist das Einzige, was gibt, Kinder schnappen und ins Grüne. So weit wie es möglich ist, wenn schönes Wetter ist. Und Hobby, ja, das ist eben Drumsträuchen ja. im Wald, Spazieren gehen öfters. Und so also Kleinigkeiten. Welche Rolle spielt bei Reinhard Ludewig die Arbeit? Einer tut es nur aus. Geld verdienen. Das würden die meisten sein, wie ich auch, dass wir einen Lebensstandard unterhalten können. Aber das im Grunde genommen, die Familien, die da arbeiten oder Familienväter, die sind am ersten abhängig vom Lohn und von der Arbeit, dass sie sie behalten. Seine tägliche Arbeit ist seine Existenzgrundlage. Um diese zu sichern, ist er Gewerkschaftsmitglied. Ich bin deshalb in die Gewerkschaft eingetreten, also in die IG Metall. Erstens ist doch vielleicht eine Sicherheit da, dass wir dann durch die Stärke vielleicht auch mal ein Wort mitzureden haben. Zweitens haben wir durch den Beitrag, den wir entrichten, eine Unfallversicherung, die auch privat zu Hause gilt. Und das ist schon ein guter Zweck. Dann. Was erwartet er überhaupt vom Leben? Lebensziel auch äh, würde eben sein, dass die Kinder vernünftige Ausbildung haben, so weiter und gesund bleiben und dass wir dann das Alter gut über die Runden bringen. Reinhard Ludewig auf dem Weg zur Nachmittagsschicht. Einige Kollegen und er teilen sich in eine Fahrgemeinschaft. Jeder nimmt die anderen eine Woche lang in seinem Auto mit zur Arbeit. Es sind Kollegen, die sich auch außerhalb der Arbeit kennen. Doch, es gibt viele, die, die sich gegenseitig kennen, die aus dem gleichen Ortschaft kommen, aus dem gleichen Hausgemeinschaft, die auch durch die jahrelange Zusammenarbeit schon angefreundet sind, die, wollen wir mal sagen, äh, zusammen in Urlaub fahren, die andere Interessen haben, so wie Fußball, verschiedene andere Hobbys und die würden dann auch zusammenstehen, wenn es mal drauf ankommt. Eine moderne Industrie statt keine Wahl, das war ja Progress hier. Sao Paulo. Weit entfernt vom Zentrum der Stadt haben sich die Kollegen von Manuel Silvera ihre Häuschen gebaut. In Selbsthilfe und ohne offizielle Genehmigung. So kennen sie sich untereinander und viele von ihnen sind in der Gewerkschaft. Auch Manuel Silvera. Was sagt er dazu? Die Gewerkschaft ist ihm in mancher Hinsicht wichtig. Zum Beispiel kümmert sie sich um die medizinische Versorgung. Deshalb ist er Mitglied. Ele tem assistência médica, né? und ab und zu eine Pinga, der einfache Zuckerrohrschnaps, gehören zu seiner Freizeit. Er bewohnt mit seiner Familie ein Zimmer und eine Küche. Kommt Frau Silveira mit dem Geld aus, das ihr Mann verdient? Ah, da mais ou menos não bem mais. Sie sagt, es geht recht und schlecht, aber nicht gerade gut. Kann sie noch etwas zurücklegen? Sie spart, sagt sie, so gut. sie kann. Wenn etwas übrig bleibt, wird es aufgehoben für Medikamente. Es ist aber auch schon passiert, dass kein Geld mehr dafür da war. Zum Beispiel erzählt sie, war es schon der Fall, dass sie zwar das Rezept vom Arzt hatte, aber nicht das Geld, um die Medizin zu kaufen. Mit Gottes Hilfe habe sich aber die Krankheit das heißt, des Jüngsten nicht verschlimmert. Okay, ajudou, que... Que piorou, Frau Ludewig auf die Frage nach dem Lohn ihres Mannes. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Und zur Frage nach den täglichen Ausgaben und zur Höhe der Miete. Also im Ganzen geht mit Heizung bezahlen wir 300 Mark. Ne? Und dann jeden zweiten Monat geht dann noch Lichtgeld ab, 70 Mark. Ja. 500, 600 Mark brauchen wir schon. Manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger, das ist ganz verschieden. Das ist ganz schwierig. Man muss schon ganz schön zusammenkratzen. Das zu kaufen, jetzt noch durch die kleinen, ne? die braucht auch sehr viel Geld. Und wäre schon besser, wenn ein bisschen mehr Geld da wäre, wenn man mehr verdienen würde. Ne? Wenn Frau Ludewig an die Arbeit ihres Mannes denkt, dann sorgt sie sich zunächst um seinen Lohn. Mir, mir gegenüber, ich würde mir wünschen, wenn er ein bisschen mehr Geld bekommen würde. Und mein Mann, der würde natürlich eine bessere Arbeit vorziehen. Ne? Wo man so sagen, Menschen sollen äh, jetzt durch Maschinen ersetzt werden. Aber der Hauptanteil hat doch noch der einzelne Mensch, ob er nun eine Maschine sitzt oder am Fertigband oder irgendwie eine andere Arbeit im Werk, die der, vom Lagerverwalter oder vom, muss man sagen, vom Terminer, der dem das Material ranbringt oder die Mullifahrer oder ist egal, welchen Job oder welche Arbeit sie im Werk haben, das hängt alles zusammen. Und bis Leben dann zusammenhalten so lange. Ich habe ein bisschen ängstlich bin ich, also wie man so hört und alles sieht nicht sehr rosig aus. Als wir sie schließlich fragten, ob die Familie ihrer Meinung nach so viel vom Leben habe, wie es ihr nach 16 Jahren Arbeit zukomme, sagte sie, Ja, ich hoffe es, genau weiß man das hin.